und willkommen mein name ist an die rp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei super smash bros ultimate das hand lass die kaputt hauen <lacht> weil warum nicht oh. wir spielen immer noch im boxer weil warum nicht das ist ein ganzen partner diesen charakter widmen finde ich gott weg wie in der letzten Sekunde noch so eine Wendung irgendwie macht. Komm, komm, her. Geklatscht. Nein. manche ich nicht schon gegen den gekämpft oder war Meister an? War Meister ne? sind so viel einfacher alleine. Oh, er hat nur zwei, drei Angriff oder so drauf. Oh. er <lacht> dann an? viel einfacher. Jetzt war voll viel aus anscheinend, aber Au. oh ja. ha. ich den gesehen. oh gesehen, wir sehen ja kaputt kriegen. er dauert wieder eine Ewigkeit. Ich glaube, wir kriegen voll viele lerngewehre ne? Er hat gerade dumm gemacht, aber war nicht am Mikrofon, glaube ich. Ich hoffe es. Hallo, hallo. Nee, war nicht das Mikrofon. Guck ich dann an? wenn ich blocke werde ich geheilt sehr gut wohl gute kombi Boah, ich treffe den damit nicht komm her in die fresse Nein, sie hat ausgewichen komm er und nein Ja gut, dann mache ich jetzt eben so platt. Boom. So. Boah. Sehr cool. Ja, ich will den Ding aber bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie macht 9 10 11 Irgendwas mit 15, glaube ich, ne? War aber irgendwie so 40 oder so Weise. Also. Bringt es hat nicht so. Okay, ich meine, hier ist der richtige Weg, ne? quick man Der Gegner jagt nach Items. Okay, Quickman. Lass mal sehen, wie schnell ich dich hier erledige. Wie quick ich dich erledige. Ha, konterwurf schon wieder das passiert ich habe mich wieder bin schon ich bin echt quick gestorben komm her ordentlich Ich gefangen, was machst du jetzt? Wird immer stehen. Ey. Was ist das in die Fresse? Ja, Warum mal hier auszuweichen? haben ja, halt aber echt nur bescheuerte angefällt und gegen den kopf gekickt und den moment angefangen geil ne? alles im gleichen kampf ich guck mal es naja, steckt noch ich sehe noch dass mein mikrofon ausschlägt also Okay, wo kommen wir dann dahin? Oh. Dann ich mal sagen, wir gehen in das neue Gebiet hier rein, ne? Gray Fox. Perfekt. So, nur du, alles klar. Aber es ist schick, also... Einfach freien und oh, nee. mich kann ich kann nicht kaputt hauen. Danke. Und dann mache ich perfekte Abwehr auch noch. Ja okay, ist gut, man Wo? Oh, lass mich doch mal. Ja, so, jetzt habe ich überhaupt geworfen. Was machst du jetzt? Okay, da kommt ja irgendwie nicht hoch. Natürlich ist aber auch nervig, ich auf damit. Nein, gott da mal einen an. Was? Na ehrlich, habe ich mal hoch, danke. Wenn ich da ein bisschen zu oft angegriffen sind, und sogar nicht mehr raus, ey. Mich nicht der ist immer neu am rumlaufen man das mal in ruhe so ihn gerade erledigt das stimmt nicht mit dir. Das ist ein kollege Mann. nach all dem chaos habe ich sogar noch gewonnen er ist ja wieder so von klar er sieht aus wie genji aus overwatch genauso ja, also. so. Also ein Cyber Ninja. da geht es zurück zum Anfang. Ja. Zum Eingang. Schloss Dracula. Dann wechseln wir mal meinen Charakter, würde ich sagen. Wenn wir ja das Castlevania... also ja das war natürlich castlevania charakter nehmen gut komm her also gerade, wir kämpfen ja am ende gegen dracula alter einfach. Peitsch, peitsch. Gut. Uh... Uh, oh, was? Äh. Ah, Was hat denn? Habe ich gemacht? Ja, also, alles ist wieder zu Beginn. Okay. Schon wieder mein Dings wechseln, ich nehme an, ich muss ja ein paar Rätsel wieder machen. ne? Oh geh weg, auf auch Feuer hier ist, das so wird man sich nicht so nah nicht heran. hat natürlich nicht gereicht dreck und er bringt sich durch die level um sehr gut cool da müssen wir eigentlich in diesem nächsten part hier schaffen jetzt ne? könntest du damit wahrscheinlich was abfeuern was war ein zufall da ist eine sehr mal eine Knochenkugel, vielleicht nur noch eine Kno, um sie abzufeiern. zu feiern. Hey. Boom. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt mache ich die Uhr jetzt dann ist die Kanonenkugel wieder da. Na, ja, aber der ist auch wieder da, Dreck. Na, ja, ich dachte, ich kann jetzt hier Kanonenkugel noch mal so da äh, unten spawnen lassen, aber das Ding kommt nicht mehr wieder. Aber das geht nicht. Wie komme ich da ein Nightman. metall verwandlung geht nach keinem ding weißt du wie viele sachen ich werfen kann Der ist auch ein bisschen größer als ich wieder bin ich mir nur ein Ja, gedrückt halt dann geht das Sehr gut gemacht. Sadomaso Herkules. No, das ist eine Leiter. Ah. Medusa-Köpfe. Gegner fällt langsam. Hast du mal am Laufen besiegen sie alle. Durch ist er aus. brauche mich nicht schnell bewegen. Ich kann den er ja. Lass mich durch, <lacht> Tschüss. Meine Torte. Oh, ist stand, merke ich gerade. Auch man ehrlich. Noch. Also, winzig ist, treffe ich den nicht. Ja, bis jetzt gehen wir überall hin und hauen als kaputt, ne? Ich gut finde wegen der Übersichtlichkeit. Da ist neue Truhe. Wie komme ich dahin? Oh Gott! ist oder hat für Gegner. Ja, da muss ich wieder was Spezielles ausrüsten. habe ich so Gefühl. Aber ja, versuchen wir mal. Ah, Dreck. Ja, falscher Geist. Wenn der Mond versorgt. Alter, weißt dort aus, sagt mir, geht auch irgendwann wieder weg. Bleibt da oben, ja, das bleibt sogar weg. Geschahen hat hat gemacht für sich verarschen. Ich habe ich die ganze Zeit an. Was? verarschen? Er kann meine Ultimate. Ich gegen Bowsers blauen Doppelgänger. Applaus übrigens Bowsers. das Farbe in diesem Spiel. Okay. Du kommst nicht mehr verdammt. das war eine Flasche auf aufgehebt und versucht die auf mich zu werfen. peitsch Oh. Was habe ich auch Feueratem? Super. <lacht> oh, ist das hat dämlich. Wie lange hält da dann? Nein, aber ja, ich muss sie noch mal gegen den Einsetzen. Los, das Angst? Nein, dieser Pisser war ah, Muss ich jetzt extra mein Dings noch ändern? Ehrlich. Oha. Oh nein, ach egal. Das mache ich noch weniger Schaden, dieser besser? Noch so wenig Schaden gegen das Vieh, ey. Oh, dieser pizza ey. ja ah, dann hole ich mir eben links sei ja, der ist dagegen habe ah, ich mir eben keine ahnung jemanden kontern können oh, wir hier so ein stress ey. Ja, viel zu viel abziehen ey. So, versuchen wir noch mal ich kann doch noch Ich will ich verarschen? Warum willst du mich verarschen? Zack. Äh, da bringt es natürlich nicht. Zack. Bringt denn auch nicht um. Alter. Oh, was? Raus bitte! Nein! Was ist das ist ein Scheiß! liegt doch mal gefällt Face raus! Zwei Ultimates hat er ja schon gefressen, ey, und der fliege immer noch nicht raus! Will ich auch verarschen? das ist Alter, willst du mich verarschen? also du stehst auch für mich nicht drauf. Und wie krieg ich denn damit? <lacht> so, jetzt nur zwei meine Ultimates hier. Besser. Nein, dieser. Oh Gott. Also ein Computer, der spiele spielt. Hier an der kommt sofort hinter mir her. Was ist das? ich da sowieso jetzt nicht mehr. Boah. Sag mal. Ja, Dreck. Ey. Wir sind ja jetzt schon wieder so stark, ey. Boah. Da ich habe auch noch unten ich hab das gesehen. Irgendwie haben die immer priorität die computer Und da bin ich mir halt nur ein ja, kann ich schon vergessen finger weg von dem teil ist das ist das glaub, schön außerhalb der stage schon wieder nach unten gerückt ja. immer Priorität habe ich das so Gefühl Aha. sechs zieht dann ab ja das hat doch niemand mehr raus das hätte den raushauen müssen eigentlich ich reichte nicht ehrlich ey, wie oft hat er mich ich treffe nie mit diesen angriff und der trifft mich die ganze zeit damit oh, ey, ich krieg das kotzen hier Oh, du wirst mich ja verarschen. So, komm her. Diesmal kriege ich dat. das. Wo das? Irgendwo da liegt eine Biene. Ich sehe sie natürlich nicht wegen dem Feuer. So, gerösteter Donut, geil. Ja, alles klar. Nein, gibt es. Nein! Hier ist schon, meine Ultimate war gleich fertig. Ey. Oh, ich fasse das einfach nicht. treffe ich den die ganze zeit damit aber müssen von unten angreifen da diesmal ist das Kurz mich hier schon wieder so richtig an ey. ist das? Ist das? Gerade wo ich konnte eingesetzt habe, ehrlich, ist das schon diesmal? Ja, weil sehr gut alles wie geplant funktioniert, aber schon wieder so. Kampf zum Kotzen. Ey. Ja. Ja, wir haben es geschafft. so. Was kann ich hier mitmachen? Mach da runter. Daisy. Ich bin wieder Simon. Schimann. Okay, wenn ich auf ihn losgehe und meine Farbe wechseln will ihm muss ich irgendwie als einziges immer warten also kampf dürfte nicht so schwierig sein wie was ich gerade gemacht habe alter ist klar Oder sich auspeitschen Mädel. Äh. Also, wie kann man eigentlich nur einfach alles hier ausweichen? So. mehr wenn ich glaube ich in diesem spiel so viele rage moment haben würde das gibt da einfach nicht Boah, du mich verarschen oh gott aus mit dir, alter nee, sie kämpft nun mit was weiß jetzt nicht, was da gerade stand, aber ich nehme an, ich war voll oder so oder irgendwie so was. Muss ich gleich meine Aufnahme gucken? Mache ich am besten jetzt. Also, ich bin in der hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von let's play Super Smash Bros. Ultimate. Ich glaube, ich alles für Zuschauen so und Sagt Tschüss, bis zur nächsten Folge.